Nicht. Was hab ich übrig? Ein Red Dot Zoll hey. sind da oben welche? Geh weg, ich will hochpushen, welche? Junge hier waren... die waren AFK, Mann. Hier ist ein Red Dot